Thank <laughs> Ja das heutige Video bezieht sich auf die Trainer und äh, Lehrlingstatus. Also wie ihr hier seht, ist mein Trainercode hier oben zu sehen. Und ich habe drei Lehrlinge. Ich hatte bereits drei, die habe ich alle auf Level 60 hochgebracht. Ähm, den Spieler, den ihr hier seht, ich kann leider kein Kyrillisch, ähm, den habe ich von Level 24 jetzt innerhalb von sechs Tagen dahin gebracht. Was ist der Vorteil? Für den Trainer ist der Vorteil, dass man 15% XP obendrauf bekommt, bei allen Tätigkeiten innerhalb des Spiels. Darüber hinaus ist der Vorteil, wenn einer der Lehrlinge etwas kauft, bekommt man ähm, Boxen dazu. Je nach Wert ist das zwischen grün bis sogar hoch zu der blau-lilanen Box. Der Vorteil für den Lehrling ist, wenn äh, der Lehrer entsprechend kauft oder der Trainer äh, einen Einkauf tätigt, also Diamanten kauft im Shop, bekommt jeder Lehrling auch ebenfalls diese Belohnung der Kisten. Aufpassen müssen bitte alle Lehrlinge darauf, dass wenn sie gelevelt mitgelevelt werden durch den Trainer, dass sie unbedingt auch ihre Basis mitleveln, weil ansonsten ist ihr schneller Erfolg ganz schnell wieder im Keller, weil der Vorteil, der sich durch den höheren Level ergibt, dass man dann auch andere Waffen erhalten kann, ist weg, wenn man seine eigene Basis nicht entsprechend mitlevelt. Also, versucht immer wieder, wenn ihr das Gold habt, notfalls mit Einsatz eines Schildes zum Beispiel über einen gewissen Zeitraum, euren jeweiligen Basislevel zu verbessern. Darüber hinaus bekommt ihr bei jedem Level Aufstieg auch als Belohnung entsprechend Gold. Ihr braucht dann nur wenige ähm, PvP-Kämpfe durchführen und könnt dadurch euren ähm, Basislevel sofort durchführen. Das ist die erste Handlung, die ganz wichtig ist. Jeder Lehrling sollte als allererstes bei jedem Levelaufstieg den Bonus dazu nutzen, seine eigene Basis im Level aufsteigen zu lassen. Ich nehme jetzt mal hier den ersten Lehrling. In Gendes hat nur Basislevel 31. Er hat also den Fehler gemacht, obwohl er Level 56 hat und bei jedem Levelaufstieg gibt es entsprechend viel Gold, nicht seine Basis mit anzupassen. Das ist ein dicker Fehler. Nur wenn die Basis angepasst ist, können auch höhere Waffen für die jeweiligen Lehrlinge in Frage kommen. Also unbedingt für alle Teilnehmer, nicht nur Lehrlinge, immer den Basislevel mitmachen. Dasselbe Problem sehen wir hier bei Konat. Konat bedeutet übrigens auf Russisch auch Soldat. Der hat hier den Level, Basislevel 19. Obwohl er schon Level 55 hat. Wenn wir jetzt davon ausgehen, er hat 10 Millionen bei jedem Aufstieg an Gold bekommen. Hat er also seit seinem Basislevel 19 insgesamt 41 mal 10 Millionen verscheuert für nichts. Er hätte dieses lieber nutzen sollen, sein Basislevel aufzubauen. Rechnet's aus. Es sind mal eben bei... 54, 34, 35, 35 mal 10 Millionen sind 350 Milliarden an Gold, die er verdient hat und die er nicht verwendet hat, um seine Basis aufzubauen. Also ein ganz wichtiger Tipp an alle, egal ob Lehrling oder andere Spieler, nutzt immer auch den jeweiligen Levelaufstieg und die daraus resultierende Belohnung. Dafür als allererstes sein Basislevel zu steigern. Ich selbst habe, wie ihr seht, Prestige 1 und selbstverständlich habe ich immer meine Basis entsprechend gelevelt. Sie ist auf Level 70, weil bei Level 70 springt er dann auf Prestige 1. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information, die unbedingt jeder Lehrling und jeder Spieler dieses Spiel beherzigen sollte. So, diesen Tipp wollte ich gerne loswerden, da ihr schon länger kein Video mehr bekommen hattet, ist dieser Tipp jetzt erstmal ein, ein äh, Tipp, der auch im öffentlichen Chat immer diskutiert wurde. Soll ich Lehrling annehmen, ja oder nein? Grundsätzlich ja. Voraussetzung, bitte immer euer Basislevel mitsteigern. Nur dann, wenn eure Basis im Level auch höher ist, habt ihr die Möglichkeit, die stärkeren Waffen zu erhalten, die besseren Uniformteile als Login-Belohnung zu bekommen, sowie äh, wie beim normalen Aufspielen, Hochspielen der Level, alle Vorteile daraus nutzen zu können. Also macht das Beste daraus. Verwendet es. Dafür ist es da. Jeder, der das versäumt, ist es nicht wert, äh, gelevelt zu werden. Und das wäre eigentlich traurig, weil das System an sich ist gar nicht schlecht, Neueinsteigern echt behilflich sein zu können. Ich wäre froh gewesen, ich hätte es gehabt vor einem Dreivierteljahr, hätte mir sehr viel Zeit und Mühe erspart. Okay, so viel dazu. Ich melde mich in Kürze wieder, halte dieses Video extra kurz, weil es nur rein um die Trainergeschichte ging. Äh, Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ähm Freitagabend beginnen wir einen Clankrieg. Vielleicht mache ich dann mal ein Special über Clankriege. Jetzt erstmal soll es das gewesen sein. Die Frage, macht es Sinn als Lehrling genommen zu werden und dieses durchzuziehen? Antwort Ja, aber immer bei jedem Levelaufstieg die Belohnung verwenden, um sofort seine Basis dem Level anzupassen. Nur dann sind auch eure Drohnen so stark, dass eure Verteidigung steht. In eurem höheren Level habt ihr auch bessere Gegner im PvP. Das könnt ihr nur nutzen, wenn eure Basis mitwächst. Nicht nur der Level ist entscheidend, der oben zu sehen ist für euren Spieler. Ganz wichtig, der Basislevel ist entscheidend. Und darauf basierend, auf diesem Basislevel, nur darauf basierend, sind entsprechende Waffen zu bekommen, und sind auch entsprechende Inhalte bei den Kisten zu bekommen, da ihr genauso, als hättet ihr euch das alles alleine erspielt, die gleichen Möglichkeiten erhaltet. Nur eben schneller, wie ohne Lehrling. Aber Basis mitwachsen lassen. Nur dann. Alles andere wäre unlogisch. Gut, ich hoffe. Ihr nehmt euch das zu Herzen und wünsche euch sehr viel Erfolg mit dem System. Danke, ciao. Nice. Einen ja. großartigen. Ja. Ja. Und jetzt haben wir einen Dienstag. 30 Gramm Ja. Ja.